Yo guys, what up, the Blue Gangster hier mit einem Kunimitsu Rush Tutorial. Ähm, was hier drin enthalten ist, sind Punishes, with Punishes, Pokes, Range Tools, äh, Setup Slash Throws, Cancel Gimmicks und Combos. Und dann natürlich auch Pros, Cons von dem Charakter und was, was ich mir für Tekken 7 erhoffe. Und dann fangen wir mal mit den Punishers an. I10, 1, 2 I12, 2, 2 I12, down, forward, plus 4 I13, forward, 2, 3 I14, forward, 1, plus 2 I15, Harpney, up, forward, plus 3 oder auch up, forward, plus 3, 4 Und I16, down, forward, plus 2 so, ähm, sie hat 1-2, hier, ähm, wie gesagt, E10, minus 1 und Block, plus 5 on Hit und Counter-Hit, dann hat sie eigentlich noch 1-1, aber das macht erstens genauso viel Damage, ist zwar nicht high-high, aber ist nicht so gut on Block, bzw. on Hit. So, dann 2-2, wie gesagt, E12, minus 9 on Block, also turn over dann, ähm, so oder so, ähm, und plus 2 on hit, beziehungsweise counter hit. Dann, ähm, down 4 die 12 minus 9 on block, plus 4 on hit und counter hit. Ähm, also eigentlich fast genau gleich, nur ein Hit weniger, beziehungsweise 10 weniger Damage. Dann, ähm, Vorwalt 2, 3. Sehr guter Punish. Ähm, 14, nein, 13, 13 äh, minus 10, also mit einem I-10er, Punish Bar, Block Und ansonsten Knockdown oder Splend. Vorwalt 1 plus 2. Startup 14, minus 9, Knockdown, Knockdown, genau. Dun, dun, dun, dann i15 up forward 3 beziehungsweise up forward 3 4 minus ähm, 13 on block wenn nur der zweite trifft minus 16 also so ähm, der hier ist launch on block und der zweite on block ähm, wäre minus 2 und down forward 2 ist, wie gesagt, 16 schnell, minus 7 on Block, also safe und Launch. Ähm, dazu noch kurz eine Vermerkung, anstatt ähm, ähm, anstatt den 14er zu machen, weil er schlechte Range hat, weil wenn ihr seht hier ähm, schlechte Range, würde ich den 13er empfehlen, forward 2, 3, ähm, weil der splattet auf und die Range ist besser und vor allem die Damage ist 10 mehr. Und ich würde als, ähm, Punish, bzw. ja, Punish, with Punish würde da gar nicht gehen, ähm, würde ich nur up forward 3 empfehlen, anstatt direkt up forward 3, 4, weil man daraus auch den besseren Combo bekommt und, ähm, nicht so negativ ist, ähm, nicht so negativ ist wie nach beidem Unlock. so. Außerdem, ähm, was noch sehr krass ist, ist die Range von Downpour 2. Denn nicht nicht Range 2, aber Range 1 plus trifft es trotzdem noch. Ich glaube, da geht sogar noch mehr. Ja. ja, fast. Also die Range ist ziemlich gut. So, äh, Wild Standing Punishers. Let's go. Wild Standing 1 plus 2. Wild Standing 4. Wild Standing 1, 1 und Wild Standing 3. Wild Standing 1 plus 2 ist so ein nicht Universal, aber er konnte nicht was ich gut finde. Ähm, ist 10 bis 11 schnell, minus 3 bis minus 4 on Block und plus 7 bis plus 8 on Hit bzw. Counter Hit. Dann, ähm, Wildstanding Standing 4, ganz normal Generic Wildstanding Standing 4, ähm, I11, minus 9 on Block, plus 4 on Hit oder Counter Hit. Dann Wildstanding Standing 1, 1, ist I13, ähm, minus 10 on Block, aber plus 1 on Hit oder Counter Hit. Und zum Schluss, achso, das ist auch noch Bound. Und dann haben wir Wildstanding 3. Das ist I15 minus 13 on Block und Launch und Hit bzw. Counter Hit. Ähm, mit dem würde ich aufpassen, weil Wildstanding 3 ist nicht. Also Uprange Range 2 nicht mehr würde ich aufpassen. So ähm. Dann machen wir mal weiter mit den Pokes. Und zwar ihre Main Pokes sind äh, Down Forward 1, ganz normal 13er, Minus 1 on Block und Neutral on Hit. Das heißt, man kann zwar provoken, muss aber aufpassen wegen dem Minus 1, beziehungsweise auch allgemein wegen dem 0. Äh, dann äh, Down Back 4 ist 17 Frames schnell, Minus äh, 14 on Block und und minus äh, 3 on hit bzw. counter hit, also kann man nicht einfach so die ganze Zeit raushauen. <lacht> Dann haben wir äh, Down 3 plus 4, was mich ein bisschen an Heihachi erinnert. Ähm, die Range ist gut, ungefähr so wie, obwohl ich denke, na komm ich steh wieder auf, nein. Also die Range von Down-Back-4 ist besser, aber der hier ist, so wie es aussieht, High-Crush. Ähm, Down-3-4 Ist ähm, 15 bis 16 Frames schnell, also 1 bis 2 Frames schneller. Ähm, dafür aber minus 17 bis minus 18, sehr gefährlich. Und minus 3 bis minus 4 on hit. Dann haben wir Down-Forward-3-4. Das hier ähm, ist 17 bis 25 Frames schnell, weil, also der erste ist 17, der zweite 25, ist minus 3 bis minus 4 on Block und plus 5 bis plus 6 on Hit. Sehr gut, vor allem ähm, Range 2 und Range 2 Plus trifft auch noch der zweite. So. Up Forward 2. Ui. Up Forward 2. Up Forward 2 ist 35 Frames schnell. Minus ähm, 18 on Block, ja. Plus 4 on Hit. Und Knockdown on Counter Hit. Sollte man aber aufpassen, weil, wenn man den kennt, dann ist vorbei. So. Um, down 3, 20 schnell, minus 18 on Block und plus 2 on Hit oder Counter Hit. Was aber gut an dem ist, er trifft ab Range 3 noch, aber nicht Range 3 Plus. So, um, Down Back 3, 18 bis 19 Frame schnell, uh, minus 24 bis minus 25 on Block und minus 13 bis minus 14 on hit. Was ich empfehlen würde, wäre äh, den zweimal. Zweimal. Und dann äh, vor bzw. forward vor. Und vor. Äh, so wie ich mitbekommen habe, äh, wenn die ersten zwei treffen, ist der letzte garantiert. Und der ist dann zwei, äh, 12 Frames schnell, wobei man hier die 18 bis 19 mit einberechnen muss. Uh, minus 8 on Block und Knockdown on Hit bzw. Counter-Hit Und der letzte in der Liste ist Full Crouch Down Forward 3 Sollte man Brawl nicht wirklich so raushauen ist sehr vorhersehbar, but here we goes. Um, 18 frames schnell 29 on Block und Knockdown on Counter-Hit bzw. auch Combo-Starter so, dann kommen wir zu den Range Moves, Long Range Moves, wie auch immer ihr sie auch nennen wollt. Da fangen wir an mit ihren drei Homings. Der erste Wert einfach nur Neutral 3, also einfach nur 3. Ähm, der ist 16 Frames schnell, Minus 10 on Block und Knockdown, wie gesagt, Homing. Homing Nummer 2 ist Forward 3 plus 4, das hat auch eine gute Range, Range 2 ist aber ein High. Der ist 18 Frame schnell, minus 1 on Block, also eigentlich Safe. Und Knockdown und Counter Hit, auch Homing. Und der dritte Homing ist Back 2. Back 2 ist ähm, 18 Frame schnell, minus 19 on Block und Knockdown und Counter Hit. Aber die Range... Ja, selbst aus Range 2. Ich glaube nicht Range 2 plus, nein. Aber Range 2, das ist echt krass. Ohne Wolfsplatte natürlich. Back plus 4-3. Ich denke, da kann man auch nur Back vorwachen dann ist er automatisch in Backstand. Würde ich aber nicht empfehlen. Und vor allem der hier jailt. Das heißt, wenn er wenn ihr beide durchzieht, ohne Verzögerung, ohne Delay. Ähm, dann ist der Zweite garantiert, wenn der Erste trifft. Der ist 18 Frames schnell, Minus 19 on Block und Knockdown. Ah nein, ich, ich bin da vorhin verrutscht. Der hier ist Minus 10 on Block. Habe ich vorhin Minus 19 gesagt? Der hier ist Minus 19 on Block. 1 plus 2. Evasive Move, uh, Wall Split ist... 25 Frame schnell, minus äh, 16 on Block und Knockdown on Hit. Damit kann man sehr vieles sehr gut crushen, weil es ja auch ein Backswing Blow ist. Ähm, Lost While Running 3 habe ich damit schon mal perfekt gecrushed und das hat wirklich funktioniert. Ähm, dann weiter das 3. Das ist die Abkürzung für dieses Dance hier: Down 1 plus 2. Und dann hier ähm, 3. Hat man aber schon das Problem gesehen, aber dazu kommen wir später. Der ist, je nachdem wie schnell man ist, 23 bis 38 Frames schnell, minus 9 on Block und Knockdown on Hit, bzw. Counter-Hit. Dann haben wir Wild Standing 2, einer meiner Favorite Moves. Der ist 17 Frames schnell, minus 13 on Block und minus 1 on Hit, bzw. Counter-Hit. Sieht nicht dann auch aus, als könnte man mit dem, den mit einem 13er punishen durch das Pushback. So. Dann haben wir Set 2. Äh, Set ist die Stance, in der man geht, wenn man vorne plus 3 drückt. Oder auch vorne, vorne plus 4 vorne. Beides das gleiche. Und dann 2 drückt. Und zwar ist. Der äh, 12 bis 20 Frames schnell, minus 7 on Block, äh, plus 1 on Hit und ja, Knockdown on Counter bzw. Combo Starter. Ja, dann haben wir Step 3 plus 4, ihr, ihr Snake Edge, das ist äh, 24 Frames schnell, minus 40 on Block, ja klar, Snake Edge äh, und Knockdown on Hit. Und es gibt Leute, die sagen, das wäre. Kein Kombo-Starter, das stimmt aber nicht. Dann dann dann dann äh, Muss 2. Muss 2 ist die zweite Stance ihrer Stance und zwar Forward 3-3. Dann macht sie diesen Loop, das ist Muss und dann kann man da entweder 4 drücken, das habe ich jetzt aber nicht rein, weil nicht gut genug. Und Muss 2 ist ähm, hier das da. So, Muss 2 ist 43 bis 44 Frames schnell, ja klar, weil zuerst Dance 1, dann Dance 2 und dann erst Hit. Ähm, minus 18 on Block ist ja klar und Knockdown bzw. Combo, Starter und Count Aid. Dann haben wir Down Forward 3, 2. 17 Frames schnell, minus 18 on Block und Knockdown und Count eight natürlich. Und dann haben wir Down 1 plus 2, wo auch nur der Zweite treffen kann, wobei das bei dem ja auch der Fall ist. Der Erste ist 18, der Zweite ist 38 Frames schnell, der ist minus 9 bis minus 10 on Block und Knockdown halt. Und zum Schluss haben wir Down 1. Richtiger Armor King move der ist äh, 19 Frames schnell, minus 7 on Block und plus 6 on Heat. Okay, das wären die Range Tools. Machen wir zuerst froze ab forward äh, one plus two was total unnötig ist äh, in diesem System, und Forward-One-Plus-Four. Äh, beide kann man aus der Stance, wenn man entweder One-Plus-Two drückt, hier, oder 1 plus 4 drückt hier machen, da muss man das Forward nicht mehr eingeben äh, und den blockt man nicht indem man 1, 2 oder 1 plus 2 drückt sondern Pfeiltaste nach unten also down so, das wären die Throws und dann kommen wir zu Side Notes, whatever und zwar zuerst ihr Back 1 plus 2 das trifft zwar und ist ein Combo-Starter, aber die Range ist ultra schlecht. Ähm, von dem habe ich den die Frames, von den Resten nicht. Der ist 20 und 33 Frames schnell, wobei ich das nicht verstehe, wie der Zweite treffen kann, ohne dass der Erste trifft. Ähm, dann der ist minus 12 on Block ähm, und ja, Combo-Starter, Knockdown und Hit. So, dann haben wir ihr ähm, Upback 3, das ist ein Auto Sidestep Links und der kann Attacken evoiden, aber sobald sie aufgehört hat sich zu bewegen, also wenn sie landet, ab da ist die Lounge punishbar, dann haben wir ihr ähm, Down Forward ähm, 1-3. Ähm, was ich nicht verstehe, wieso das in diesem Game ist, denn ähm, Downforward 1 reicht und Downforward 1 3 trifft nicht. Das kann man ducken. Es ist auch kein Jail, kein NC, nichts, ich kann es euch zeigen. Selbst wenn das Ding on Counter Hit trifft, kann man den zweiten ducken und wird dann gelaunched punished. Deswegen, das hört sich eher nach einem Bug bzw. nach einem Fehler an, das dürfte überhaupt gar nicht so sein. Und wer meint, ihn trotzdem raushauen zu müssen, selber schuld. So, und dann haben wir Forward Forward 1 plus 2. Äh, eine schnelle Unblockable, wahrscheinlich nur zum Finishen, denn die hat so viel Recovery, dass man danach nichts mehr bekommt. Nicht mal mehr wirklich... Okay, nein. Ich, ich drück jetzt die ganze Zeit Down 4 und erst da trifft. Bis dahin ist schon was passiert, also nein. Und dann haben wir noch etwas, wo ich nicht wusste, wo ich es genau einsortieren soll. Es ist aber ein, ich sag mal, Evasive Move und sollte nur als, in Klammern, Counter eingesetzt werden, weil es auch ein Starter ist, und zwar hier, ähm, Up 3 plus 4. Ähm, der gibt natürlich Combo. und wie gesagt, sollte nur... Wenn man entweder ein Running ausweichen will oder weiß, der Gegner drückt jetzt was rein, dann kann man den raushauen. Äh, weiß aber nicht genau, wie viel der On-Block ist, habe ich nicht nachgeschaut. Und zum Schluss gibt es natürlich noch, falls ich das nicht schon erwähnt habe, hier ab 3 Da kann man abhalten, dann springt sie wieder zurück, aber Landung ist ähm, Launch punishbar. <lacht> Dazu gibt es aber combo Gimmicks. Ich fange jetzt mit den Combos an. Ich werde die Launcher werde ich aufschreiben, aber wirklich was dazu sagen werde ich nicht. Ich mache das nur als Präsentation, um zu zeigen was die in diesem Spiel drauf hatte, damit man das später auch vergleichen kann. Was man natürlich hier gesehen hat, jetzt abgesehen von der Backstance und weiterem, ist, dass im Normalfall nach dem Launcher ähm, als Bounce der hier benutzt wird. Und als Ender der hier. Für, für den Spin halt. Na komm. Sorry. So... Um, das ändert sich natürlich an der Wand, da sollte man das nicht machen. Man kann es zwar machen, weil vor allem, wenn es dann selbst Low-Split gibt, trifft es trotzdem. Aber im Normalfall macht man an der Wand Down-Forward-1 und dann Down-2-1-2-1-2. -1 -2 -1 -2 -1 also... So, den hier. Okay, das wäre wär's erstmal dazu. Und jetzt... Können wir direkt ähm, zu den Gimmicks übergehen und dann gehen wir zu den Pros, Cons, Problem hoffentliche Verbesserungen. Also ähm, sowas ist vorhersehbar, sowas ist vorhersehbar, was war's noch? Das hier. Ähm, da gab es noch ein paar mehr. Aber was man halt machen kann mit Konimitsu ist wenn man down back hält, dann Stoppt sie. Und dann kann man ins Wild Standing Game gehen. Dasselbe gilt auch für Plus 3. Da ist sie nämlich direkt im Wild Standing. Da kann man dann sowas machen. Entweder man geht dann direkt in Wild Standing 3. Oder man macht der hier, der dann safe ist. Oder man launcht. Doch. Na komm. Ja. So, das kann man bei jedem machen. Auch hier. Ja. So, jetzt. So, das sind halt so, so Gimmick-Sachen. Ähm, dann gibt's natürlich auch für ab 3 etwas für, ähm, die Kombos. Aber es ist schon wichtig, das zu machen, weil... Ja gut, dazu kommen wir später. Auf jeden Fall, Zack, ähm, zack, zack, zack, zack, zack. Und dann kann man hier sowas... Äh, nein, das wollte ich gar nicht, also nochmal. Zack, Ja, und dann hätte man das gleiche nochmal machen können. So, sowas kann man dann mit dem hier machen, außer jetzt von der Ecke weg oder sowas. Aber das wäre es eigentlich auch schon alles zu ihren Gimmicksachen beziehungsweise Fakes oder wie auch Cancels, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und zum Schluss kommen wir halt dann jetzt zu Pros, Cons, Gutem, Schlechtem, Erwartungen, Verbesserungen, bla. Kunimitsu macht sehr gut, sehr viel Damage, auch alleine. Sie braucht nicht wirklich einen Tag Partner, um was rauszuhauen. Ähm, ich bin eigentlich Mishima-Spieler und normalerweise gehört sie nicht in die Kategorie äh, Charakter, die ich spiele, aber sie macht mir unheimlich viel Spaß. Ähm, sie ist einfach zu lernen und zu handhaben. Und, äh, ja, was, was könnte man noch als Vorteil sehen? Ich weiß, man, man muss sie einfach spielen, aber so, ihr movement ist auch noch gut. Und wenn man den Gegner ähm, gut lesen kann, dann kann man gut vorbereiten mit ihr. Ähm ja, aber sie laggt halt im Film, deswegen jetzt zu den negativen Sachen. Und zwar hat man mit Kunimitsu erstens ähm, nicht gerade wirklich viel, das Plus ist. Das habt ihr, könnt ihr euch jetzt zusammen addieren, wenn ihr jetzt die ganzen Prames noch nochmal durchgeht oder das im Kopf behalten habt. Sie hat nicht wirklich gute Lows, sehr viele Minus, sehr viele Launch-Punishbar. Nicht sehr viele Variationen, was das angeht. Und vor allem, wenn man mit dir spielt, merkt man das sofort, es ist wirklich schwierig, mit dir zu approachen. Also wenn man jetzt die Runde anfängt, ja man geht nach hinten und so und dann, wie gehe ich jetzt, wie, wie, wie, wie, wie sage ich jetzt, okay, ich will angreifen, wie gehe ich jetzt an den Gegner ran? Wie, wie, mache ich es jetzt so? Ja, man kann den hier so, aber das ist ja nicht Auto-Counter-Hit. Man könnte hier das versuchen, aber der ist launch und Block und vielleicht hier Escapen. Und dann gibt es noch so Probleme wie das hier so. Was will ich damit machen, wenn das dann hier weg oder... Also zum Launchen reicht es nicht mehr, zum irgendwas drücken reicht es nicht mehr. Selbst für, für, den, für den 10er... Ähm, weil die Recovery zu lang ist. Also, man hat echt Schwierigkeiten, den Gegner mit ihr zu öffnen. Da lag sie ja wirklich halt. Lows, plus frames, und dieses Approaching halt. Die hat auch nicht wirklich so einen Long-Range Move, wo man sagen kann, okay, der ist so plus, damit kann ich erstmal reinrennen. Geht nicht, gibt's nicht bei ihr. Ähm, das gefällt mir halt nicht so. Ähm, also das nicht nur dass es mir nicht gefällt das ist halt das was ihr wirklich tatsächlich fehlt damit sie ein wirklich allround guter charakter wird ähm, darüber haben wir schon gesprochen ich weiß nicht was der müll soll so warum gibt es eine extension die mir mehr minus als plus macht ich meine ja man man man man kann hier kombo dies das mit ähm, krass viel Damage. Wow, 100 Damage. Übel hart. Aber selbst on Counter Hit ist es kein NC. Man kann es ducken. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil sie gedacht haben: okay, der macht zu viel Schaden. Aber dann hätten sie das von den Frames her safer machen sollen oder einfach komplett weg, weil einfach ducken und fertig. Egal wie er trifft. Das ist. Keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben. So, ich habe ja schon gesehen im 7er so, dass die so Sachen wie äh, das hier behalten hat, ähm, sowas hier behalten hat, ähm, manche Moves extended bzw. abgeändert worden sind. Und wahrscheinlich ähm, wird das hier was ganz anderes sein. Das wird jetzt anscheinend ihr Parry sein, weil ihr eigentliches Parry ist. Hier. So. Ultra schlecht einfach, gar keinen Sinn. Deswegen wird das wahrscheinlich so eine Art Back 3 anstatt dem hier. Ähm, was auch eigentlich total unnötig ist, weil, wenn der Gegner auf dem Boot liegt, dann mache ich das da. Das, das trifft doch Grounded und habe eher die Chance, Pickup zu kriegen. Ähm, Backturn bei ihr ist non-existent. Die einzigen zwei guten Sachen, die man hat, aber daher, da ist nur zwei in Klammern eigentlich nur eine Sache ist, hat man da kein wahres 50-50 und deswegen ist es sinnlos, weil ähm, ähm, das kann man wegwerfen. Der, der zweite ist Counter-Hit, aber der frisst das schon. Dann hat sie hier 2-3, das eigentlich dasselbe wie Forward 2-3 ist, aber beides high. Und ähm, da hier Yoshimitsu Backturn 3, was überhaupt nicht gut ist und die einzigen zwei guten sachen die sie hat ist ihr ähm, 3 plus 4 damit kann sie alles evaden also wenn man hier so reingeht und das war jetzt on block dann hier und dann ich glaube da ist sie ja im crouch also man kann instant while standing machen und dann noch äh, ihr äh, down 4 das ist auch okay okay aber ansonsten hat sie nicht, sie hat entweder nur low gehen oder Ausweichen, weil man die anderen nicht benutzt und dann wird es kein Ratespiel für den Gegner. Deswegen ist ihre Backstance not existent und ich hoffe, weil sie vor allem auch sowas hat, was gerade in diesem Spiel, außer jetzt auszutacken oder so, weil man ja nach dem Throw irgendwie ein bisschen Minus ist, ist der Gegner eh ähm, immer schneller mit Wasser drückt, ähm. Ist die Stance und der Throw für die Stance eigentlich komplett unnötig? Deswegen, anstatt das zu entfernen, gibt ihr Sachen für die Backstance, damit man die auch gescheit benutzen kann. Außerhalb jetzt von Kombos mit dem hier. So, ähm. Hier sowas. So, schön. So, das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also. Das sind die Sachen, die sie verbessern müssen, Long Range, ein paar bessere Plus Moves, ähm, auf jeden Fall die Lows verbessern oder bessere geben und ein, ein Sinn hinter, hinter ihre Backstands, also äh, Tools für ihre Backstands und gescheite Extensions, also gescheite Extensions hat man ja schon im Trailer gesehen, deswegen Denke ich nicht, dass sowas da noch drin sein wird. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich was vergessen habe, was ich noch so erwähnen wollte. Aber das wäre es im Endeffekt schon. Ja, falls noch irgendwas ist, wo ihr denkt, das wäre wichtig zu wissen, für andere, die sich dieses Video anschauen, damit sie basic knowledge zur Community mitzubekommen, schreibt drunter. Alles klar? Alright then. The Blue Gang says out, peace YouTube world.